Oh, ihr wundersamen Wesenheiten da draußen. Ich begrüße euch. Es wird einmal Zeit für Zack. Kartoffelschnick. Heute mit einer neuen Folge von Vorsicht Hochspannung. Ja. Kennt ihr ja schon, wisst ihr ja schon. Hoffe ich zumindest. Denn es gab ja schon einige Folgen vor dieser. Und äh, ja, ich soll schön von der Isa grüßen. Die muss leider gerade arbeiten und ich habe gerade frei und deswegen kann ich diese wundersame Aufnahme für euch machen. Wir haben uns hier etwas Schönes bestellt, und zwar haben wir uns bestellt eine große Kiste von World of Sweets, die auch ein wenig wiegt, so wie ihr sehen könnt. Deswegen stelle ich die hier neben mir auf den Stuhl, nachdem ich sie geöffnet habe. Ja. Wieder schöne Messer zum Öffnen. Ja, einmal, oh, das ist natürlich sehr schön mal so, bitte wieder zumachen, dann ist passiert und dann kann man es einfach aufklappen. Sehr gut. So, und die Seite hier klappe ich mal hinten runter. Ich weiß nicht, ob ihr sehen könnt oder nicht. So, jetzt passt jedenfalls auch hierher und die andere Seite klappe ich hier vorne auch mal runter. So, also der Karton ist auf jeden Fall schon mal sehr stabil. Das äh, kann ich schon mal so sagen. Ansonsten ist hier unsere Rechnung drin. So, die braucht ihr nicht sehen. Die geht euch nämlich gar nichts an. Ihr müsst nicht wissen, was wir ausgegeben haben. Jo, hier ist ein HelloFresh-Gutschein drin. Den man äh, reingelegt hat. Muss ich mal sehen, was wir da anfangen können. Dann ein Gutschein für zwei Gratis-Tees. Und dann noch ein Gutschein für Outfittery. Oh, gut. Immer schön, wenn man Gutschein hat. Oh, dann ist dort jede Menge Papier drin. Das ist so viel Papier, dass es gar nicht in unseren Mülleimer reinpassen soll. klein. Deswegen äh, tue ich das mal einfach hier beiseite. Das Knistern hört ihr wahrscheinlich. Das kann ich aber gerade nicht ändern. Auch dieses Knistern, das ihr im Hintergrund die ganze Zeit hört, das ist äh, unser Kaminfeuer. Was? Ja, dann haben wir hier erst einmal drinnen. Äh, ja, was haben wir denn hier? Ah, Marshmallow Time. Marshmallows. Riesenerdbeer marshmallows Von Mellow Mellow. Aha. Sehr schön, 500 Gramm sind das. Mal aufmachen, reinschauen, ja, so die haben wir uns auf jeden Fall erst einmal bestellt. Sieht man es dann? Jawohl, aber dann sieht man es vor Also äh, stellen wir das mal hier hin. So sollte man noch ein Stückchen davon erkennen können. So, das hier Vielleicht brauchen wir auch nicht mehr. Das fliegt weg, genauso wie das hier wegfliegt. Oh, davon fliegen. Oh, oh, Nico, das wollte ich nicht. Ah, mein Hund ist mir gerade den Weg gelaufen. In den Wurf rein. Oh, und weg damit. So, dann haben wir hier ein paar Mal Mr. Tom bestellt. Ich finde die Dinge einfach nur klasse. Ich mag die riesig und die gibt es hier in Österreich leider nicht zu kaufen. Deswegen musste ich mir die bestellen. Habe ich mir vier Packungen von bestellt von Mr. Tom. Ich kenne mittlerweile auch einige Leute in Österreich, die die mögen und dann kann ich ein wenig davon verschenken. So, Mr. Tom. Nein, das rutscht so weg. Muss ich so machen. Na, voll. So. Ja, geht das so? So, Mr. Tom. Dann haben wir. Ah, Lakritze. Bestellt. Oh. Wir haben flex Schokolade bestellt mit 70% prozent weniger Zucker. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Dann haben wir vor unserem letzten Auspackvideo, habt ihr diese Brause flips gesehen, die habe ich noch einmal bestellt, weil ich die einfach nur super fand. So. Dann haben wir hier Kokoschips bestellt, die in Kokosmilch gebadet wurden. Da sind sie wesentlich schon sauber. Sehr knackige Biss. Na, sind wir auf jeden Fall gespannt, wie die sein werden. Ich werde die nicht verkosten, da Isa ja nicht da ist. Und außerdem äh, ja, gehört ein Teil davon meiner Freundin und die möchte ja nicht vor Kammer und Ähnlichem zu sehen sein, deswegen kann ich das nicht machen. Ich bin ja kein Unmensch, dann ja, Kokosnuss-Karamell-Popcorn. Fertiges. So, was haben wir noch Schönes? Ah ja, Meisterkuchen-Pucks. Die äh, habe ich früher immer in der Schule gegessen, als ich noch klein war. Habe gedacht, das bestelle ich mir mal wieder. Erinnerung an die alten Zeiten. Zwei Stück davon. Dann haben wir hier hauchdünne Teefechen von Lind. Legen wir hier auch mal hin. Wir haben Kokosnuss-Corny. Schön stehen bleiben. Ja, dann haben wir hier Obladen bestellt? Ich weiß, ich weiß, ich weiß, das ist viel Zucker auf einmal. Aber was soll's? Irgendwoher musste der ja kommen, ja. Dann haben wir hier ähm, ähm ein, ein, ein Ah, Kokosglocken. Von das ist etwas, was tatsächlich in Ostdeutschland hergestellt wurde, zu Zeiten der DDR. Das ist nämlich äh, Merkorn-Vollkornbrot äh, mit Schokolade ummantelt. Das Zeug ist ziemlich geil. Falls ihr nicht kennen solltet, solltet ihr auf jeden Fall versuchen. Es ist echt super. Also mir schmeckt es sehr gut. Oder zumindest war es früher so. Dann haben wir uns diese Magic Balls mit äh, Marshmallow noch einmal bestellt, weil wir letztes Mal den einen, wie ihr sich, euch sicherlich erinnert, äh, zerschnitten hatten. Und wir sind ja drei Leute gewesen, meine Freundin Isa und ich, und deswegen habe ich noch mal eins bestellt, damit wir äh, das dann zu dritt probieren können. Und wir werden euch dann informieren, wie es geschmeckt hat. So, dann haben wir hier noch ah, ein Pack Corny, äh Corny sag ich schon, <lacht> Knoppers. So. Happy Grapefruit. Die Bonbons, die in der letzten äh, Box von November drin waren, die wir geöffnet hatten, waren wirklich lecker. Daher habe ich sie noch einmal bestellt. Sind leider schon weg. Schön ist, sind vegan und äh, bio. Ja. Dann haben wir hier noch, ähm, ah ja, Zimtsirup. Und wir haben hier auch, übrigens sehr gut verpackt, in so einer äh, dicken Polsterfolie, ähm, weißer Schokoladensirup. Und was haben wir hier noch? Ah, das fliegt erstmal weg hier, die brauchen wir erstmal nicht mehr, die beiden. Oh, weg Ah ja, genau, der weiße Schokoladensirup, den Isa haben wollte, aber sie weiß noch nicht, dass sie den von uns geschenkt bekommt. Von daher, ja, sagt ihr nichts. Nö, sie wird es auch nicht merken, denke ich. Und dann sehe ich, dass sie wird dieses Video erscheinen, nachdem sie mal wieder hier war. So, natürlich führe ich hier wieder auf, damit ich ihr den wieder wieder einpacken kann, damit nichts passiert. Ah, ja, legen wir mal beiseite. Das so, jawohl, geht so ja, mittlerweile ist der Tisch ja schon ziemlich voll geworden. Ne? So, dann haben wir noch Rita Sport Crispy Banana, die ist wohl neu. So, dann haben wir noch hier: ähm, Oh ja, das Sunrise Tafel Schokolade, die ist super. Die ich leider hier auch nirgends, zumindest habe ich sie nirgends gesehen bisher. Das ist Pupreis Schokolade. Dann haben wir hier noch ähm, Peters, äh, Peters mit Genuss verführt. Ah, nur Variationen. Ja. So und dann haben wir noch eins irgendwo hier. Ah, ja, hier. Das hier sind äh, Zimtbonbons. In einer kleinen äh, Metallkiste. So. Und dann haben wir zu guter Letzt noch unsere Neuheitenbox für Januar. Die werde ich aber nicht aufmachen. Die mache ich mit Isa zusammen auf. Die heben wir uns dafür auf. Ja. Das äh, war es auch. Die Kiste ist leer. Aber ist ja auch, äh, wie ihr sehen könnt, genug da. Ja. Ich glaube, ich muss jetzt doch noch hier etwas äh, öffnen und essen. Das äh, geht ja gar nicht. Ich öffne die Knusper. Oh, hm. So. Ja, so sehen die übrigens aus. So kleine Flückchen. Mmh. Mhm. Ich noch immer so wie früher. Ja, gut. Mhm. Ja, Leute. In diesem Sinne. Möge die Kartoffel wachsen. Lasst uns halt einen da Oder auch nicht. Schreibt uns eine wunderschöne Rezension. Wir würden uns sehr darüber freuen. Und wenn ihr Fragen oder ähnliches habt, könnt ihr uns die natürlich gerne mitteilen. Wir werden diese beantworten. Ja, das war's dann auch. Macht's gut und Tschüss.